Nur wenn alle Partner wie internationale Organisationen, Zivilgesellschaften und Medien sich vereinen, können Medienfreiheit und Journalisten geschützt werden. Nur wenn alle zusammen dieses Ziel verfolgen, können freie und pluralistische Medien als eine Säule der Demokratie verteidigt werden. Ich wünsche den Reportern ohne Grenzen Deutschland, alles Gute zum Geburtstag.